Hallo, das heutige Thema Vario Cerrado. Ihr habt sicherlich das Wort schon gehört und hier gebe ich euch einfach vier Vorteile zu diesem Thema. Bleibt also dran. Also Der erste Vorteil eines Vario Cerrado ist auf jeden Fall die Sicherheit. Das Wundviertel ist von einer Mauer normalerweise oder einem Zaun, wie in diesem Fall, umgeben und es gibt nur einen begrenzten Zugang. Normalerweise durch eine Wache bzw. elektronisches Tor. Dadurch ist logischerweise das Wundviertel sicherer und es ist unwahrscheinlicher. Ja? Das einbreche oder Diebe in die Wohnung bzw. in die Häuser eindringen. Also Sicherheit. Wie ihr gesehen habt, ist eine Art von Wohnanlage, eine spezielle Wohnanlage, wo es natürlich sehr, sehr viele Vorteile gibt. Also nicht vergessen, Likes geben, Kanal abonnieren und schaut euch weitere Vorteile. So ein weiterer Vorteil ist natürlich die Ruhe. Da der Zugang zu einem Vario Cerrado begrenzt ist, ist es normalerweise viel ruhiger als ein traditionellen Wohnviertel. Es gibt weniger Verkehr und weniger Lärm von der Straße. Es gibt einfach keine Durchgangsstraße. Es ist auch wahrscheinlicher, dass ihre Nachbar ähnliche Lebensstile haben, was dazu beträgt, dass das Wohnviertel eine ruhige Atmosphäre hat. So ein dritter Vorteil ist einfach die Gemeinschaft. Varios Cerrados haben normalerweise Gemeinschaftseinrichtungen wie Parks, Pools und Sportplätze. Diese Einrichtungen bieten den Bewohnern die Möglichkeit, ihren Nachbarn kennenzulernen und Freundschaft zu schließen. Es ist auch wahrscheinlicher, dass die Bewohner ähnliche Interessen haben, was dazu beiträgt, dass das Wohnviertel eine starke Gemeinschaft hat. Das wollen wir doch alle hoffen. Und zum Schluss ein weiterer Vorteil ist natürlich die Wertsteigerung. Varios Cerrados sind normalerweise sehr gut gepflegt und haben eine höhere Qualität als traditionelle Wohnviertel. Dadurch sind natürlich die Immobilien in Varios Cerrados immer, immer mehr wert als Immobilien in im traditionellen Wohnvierteln. Wenn Sie in ein Vario Cerrado investieren, können Sie sicher davon ausgehen, dass Ihre Immobilie im Laufe der Zeit an Wert gewinnen wird. So zusammenfassend bietet ein Vario Cerrado in Paraguay sehr viele Vorteile, darunter Sicherheit, Ruhe, Gemeinschaft und vor allem Wertsteigerung. Wenn Sie planen, in Paraguay zu leben oder zu investieren, sollten Sie in Betracht ziehen, in ein Vario Cerrado zu ziehen. Vielen Dank für Zuschauen. So, vielen Dank. Teil das Video, Likes nach oben. Und wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Und nicht vergessen, in den Kommentaren erwarte ich einfach eure Erfahrungen mit Vario Cerrado. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao.